Grüßt euch, liebe Leute. Ich bin im Nordschwarzwald unterwegs. Gerade hier beim Tannenbrunnen Hütle. Und da dachte ich, da mache ich doch einfach die Videoantwort für den Enno. Für sein Giveaway. Ich packe mal aus. Und dann melde ich mich gleich. Aber wer will, kann ja mal hier die Warnung durchlesen und auf Pause machen. Bis dann, wenn ich so für eine Tagestour oder auch eine Übernachtung unterwegs bin, trage ich sehr gerne wollene Sachen. Mirino Wolle. Das ist mein äh, erster Gegenstand, den ich gerne nennen würde. Ähm, in diesem Falle von Icebreaker. Ich liebe diese hat Rollkragen mit Reißverschluss, da ist man sehr adaptiv. Wo ich gerade meine Regenhose sehe, die man auch über die Stiefel hinweg aus- und anziehen kann, weil man sie bis zum Knie aufmachen kann mit dem Reißverschluss. Da erinnere ich mich auch, ich trage gerne von Icebreaker oder so, die Mirino Rollunterwäsche ähm, als einen Layer. Das ist eine ganz praktische Sache. Als zweites Wichtiges, was ich gerne auf Tagestouren nehme und weil ich einfach die Zeit ähm, auch geistlich, sage ich mal, inspirierend finde, ist meine Reisebibel. Die wiegt nicht viel, aber ähm, ist praktisch, auch mit dem Reißverschluss. Die mag ich sehr gerne und äh, ich versuche immer einmal im Jahr so grob die Bibel durchzulesen, wenn ich es irgendwie hinkriege. Als drittes nehme ich eins dieser drei Messer. Passt wunderbar auch zu dem blauen Thema, äh, was ich gerne habe. Ähm, wenn es nicht nur ein Tag ist, wenn ich auch mal ein kleines Feuerchen machen will, dann ist es ein, das Udo Pucco. Ähm, aber wenn es nur ein halber Tag ist oder so, einfach mal irgendein Messer hier, das UKPK zum Beispiel, äh, oder... Gerade auch wenn es ein bisschen regnerisch ist, so ein kleines Schnitzmesser äh, in einem Utopoko-Stil nur mit Holzgriff, damit man dann in, in der Hütte, wie sie hier ist, dann auch im Regen zum Beispiel so Dafür schnitzen kann. Also als zweites hatte ich das genannt, als drittes ein Messer mit dabei, einfach der Vollständigkeit halber auch, weil es zum blauen Thema passt. Mein Zeitmesser, die Taucheruhr von Citizen, solarbetrieben und die Zeiger ich, leuchten wunderbar nach äh, im Dunkeln. Das ist also eine wahre Freude, auch wenn man nachts um 3-4 Uhr wach wird, äh, ohne irgendeine Taschenlampe anzuschalten. kann man die Zeit ablesen oder mit diesem Sekundenzeiger den Puls messen oder so. Die Stirnlampe habe ich gerne dabei. Damit die Hände frei sind, die hat eben diesen Sparmodus mit nur zwei LEDs, dann den normalen mit vier LEDs drinne, dann äh, acht LEDs und ähm, so ein Verkehrs, äh, sage ich mal, Sicht, wer, sichtbar werden Blinkmodus, wenn man dann doch mal nachts zurück will und muss entlang der Straße das ist das eine große Hilfe, wenn äh, man da gesehen werden kann. Ich habe jetzt einfach mal so ein abgelaufenes epc pack mit, wiegt fast nichts, äh, nimmt nur Platz weg, aber im Tagesrucksack passt das. Denn es ist ja oft so, man selber mag sich vielleicht nicht unbedingt verletzen, aber wenn man jemanden sieht, der verletzt ist, dann ist es gut, eine erste Hilfe dabei zu haben. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute von dieser äh, Hütte hier, Schutzhütte. Und äh, kann ich echt empfehlen. Gibt es im Schwarzwald ganz viele Schutzhütten. Und da vorne sieht man den Parkplatz. Ähm, kann man wunderbar auch einen Abstecher mal machen, wenn man nun mal eine ganz kurze Runde drehen will. Ich wünsche euch alles Gute. Enno, dir viel Erfolg. Danke für dieses Giveaway. Und wir sehen und hören uns. Tschüss.